Hi und willkommen mein Name ist an die P und Spürger. ich euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert die Schneelande der Tundra das war wieder falsch ne? ich überlege gerade so äh, die schneelande der krone so boah, warum habe ich so viel problem mich daran zu erinnern egal ähm, ja wir sind hier vor dem deiner abenteuer nest höhlen dingen Keine Ahnung, ich weiß gar nicht wie das heißt und ja wir haben in der letzten Folge die legendären äh, Vögel gefangen, also Zapdos und Lavalos in der Generalform und sind jetzt eigentlich fertig, ne? Mit dem Pokédex, mit dem, ja, mit der Expedition und was noch so alles hier übrig war, ne? Und ja, wir sollen story äh, technisch hier reingehen, also ja, bin mal gespannt, was hier noch passiert. Ich glaube nicht mehr, dass hier noch so viel passiert in dem Spiel, aber gucken wir mal jetzt natürlich abschließen ich möchte jetzt ja nicht wie bei einem hauptspiel wo ich hopp irgendwie weil ich ein halbes jahr irgendwie sitzen gelassen habe ich möchte nicht wiederholen also ja ähm, Peony hat irgendwie eine notiz äh, verloren und ja wir sagen immer bescheid ja, hier aber hey wenn das nicht unser expedition höchstpersönlich ist schön nicht zu sehen endlich komme ich mal zu ausgiebig zeit mit meinen töchtern zu verbringen was sagt du? du hast in der base etwas gefunden, das wie einer meiner Notizen aussieht? Das soll mir gehören. da kann ich mich echt überhaupt nicht erinnern. Na nur, der Ort, der hier auf den Notiz vermerkt ist, das ist doch das deiner Riesen ist oder Boah! hoch. Das war gar nicht er. Was ist denn los im Deiner Riesen? sind Kreaturen aufgetaucht und zwar haufenweise. Keine Ahnung, was überhaupt Pokémon sind. Was sagst du da? erscheint ist ein ökosystem aus einer anderen welt in uns in, äh, eingedrungen das mit den ultrapforte zusammenhängt die sich für einen kurzen augenblick aufgetan hat Klingt ganz so als ging hier gerade etwas völlig unglaubliches vorsicht du weißt was das bedeutet oder da steht wieder ein neues abenteuer für dich in den startlöchern ich weiß schon ganz genau welchen titel es tragen wird Legendärer anblick ein ultra großes loch kraft am himmel Kraft, ich wollte schon sagen Kraft mit 2 F. Na, der Titel ist erstes oder? Jedenfalls wartet das nächste Abenteuer auf dich. Schnapp dir diese Pokémon, von denen der Zettel spricht. Und falls es keine Pokémon sein sollten, nimm schnellst die Beine in die Hand. So ist das, was ich da jetzt machen muss. Boah, das wird das schon wieder Ewigkeiten dauern. Ich habe keine Dings zur Verfügung. So kann ich das überhaupt auswählen? Du standst vorher nicht hier, glaube ich hey Du stehst du auf deiner abenteuer ja, total. Ich wusste es, was ich schon am vierten Teil genommen, nicht wahr? Du könntest ja eigentlich ein Händchen für deine abenteuer zu haben. Der hätte ich genau das Richtige für dich: ein Dynamax-Abenteuer im Endlos-Modus. Was sagst du? Das habe ich mir selbst ausgedacht? Der Endlos-Modus hat wieder Name schon unschwer vermuten lässt. Kein Ende damit kannst du selbst nach deinem Sieg über das Pokémon im Inneren ist deiner Riesenes weiter vorwagen. Mal sehen, wie weit du es schaffst. Die Pokémon, die du fängst, kannst du allerdings nicht behalten, da ich für meine Erforschung benötige. Wann sollte ich denn das dann machen? keine Entscheidung, wenn ich hier dafür deutlich mehr Bocken deine Erz geben als sonst. Ich werde mir übrigens notieren wie weit du es schaffst. Gib also ein Bestes, um mit deinen mitstellern so weit wie möglich vorzudringen. Nein. Da kann ich halt hier irgendwie gezielt auswählen. So, ich habe jetzt hier irgendwie. Nö. Ich habe so einen Verdacht, dass ich weiß, was für Pokémon man hier findet, aber ich kann das halt nicht manipulieren, welche Pokémon ich hier begegne. Also. Ist das irgendwie keine Ahnung? Ein bisschen schwierig hier aufzunehmen, weil ja ich gehe dann hier rein und begegne was weiß ich irgendwie zu Soon oder irgendwie so sowas und da dann haben wir irgendwie eine halbe Stunde irgendwie den Part hier verballert. Also ja, würde ich am liebsten zeigen hier alles, aber ja, weiß ich nicht, wie ich das aufnehmen soll. Ich habe jetzt übrigens keinen Plan, was ich jetzt dann machen soll. Äh, Lasst uns kämpfen länge pokémon spielt bei dir jede spur ja dann muss ich wahrscheinlich wieder auf screen hier irgendwie die fangen ne? was auch immer ich hier fangen muss ich glaube das sind diese diese äh, ultra bestien ne? die es im pokémon sonne und mond gab da ich pokémon sonne und mond nie zu ende gespielt habe weiß ich nicht genau was es mit denen auf sich hat ich bin noch nicht so weit gekommen als dass ich einen von denen begegnet bin also ja ich weiß nicht genau ob das wirklich Pokémon sind, so wie die jetzt hier gesagt haben oder so, und ja, keine Ahnung, dann sind wir ja eigentlich schon fertig. Ne? Ich will natürlich einmal gegen ihn kämpfen, kann ich gegen mich kämpfen, vielleicht? Äh, äh, okay, ja, wie gesagt, ich könnte jetzt hier reingehen und das machen, aber dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde hier gemacht, weil diese blöden Dynamics-Abenteuer dauern auch ganz schön lange ne? und ja, dann finde ich irgendwie was, was jetzt nicht so interessant ist und ja. Dann sitz ich hier mit einem halbstündigen Part, ohne irgendwas vorzeigen zu können. Das ist ein bisschen doof. Also ja, was ist das mit deinem Abenteuern? abenteuer Werde ich wahrscheinlich wieder gehen fangen, wenn ich irgendwas dafür bekomme oder so. Ja, dann ich wahrscheinlich nachgucken, weil ich dafür bekomme, damit ich nicht jetzt umsonst meine Zeit verschwende. aber ja, gut. Lass mal gegen ihn kämpfen. Okay, lass uns kämpfen. Oder oh, willst kämpfen? Na, dann nichts wie los. Ich muss ein paar mit irgendwas füllen. Aber ich habe jetzt gar keinen Plan, was ich machen soll obwohl doch eine sache wüsste ich vielleicht noch das äh, wurde irgendwie wenn meine kleine mina zusieht muss ich mich vor meinen schokoseite zeigen meine schokoladen seite 74 das ist gar nicht mal so wenig also ja oh Gott, nee, da wird nichts ah, du hast also meine schwachstellen aus wie sich für den Expedition leiter gehört kehrtwende hilfe um, ja ich weiß noch was ich war was wir machen können also ja das zeige ich euch gleich mal so habe ich meinen start dabei ich könnte jetzt meinen start rausholen, und alle hier kaputt hauen aber ja also nicht ich glaube nicht dass ich mich mit irgendwas kaputt haue also mach mal Oh, offensiv ist nein ich kann gar nicht dann aber einsetzen <lacht> nein. Ja, nee, auf bist das verbrenne dich ja weil also ich weiß eine sache die man machen können da habe ich irgendwie von gehört ich glaube dafür musste ich auch erstmal hier alles durchspielen von der story her. Das können wir dann noch machen und irgendwie weiß ich habe den trailer irgendwie gesehen letztens und mal wie weit wir mit irgendwie kommen und ja ich bin vorher diesen trailer nicht schon vorher gesehen habe weil da hat man wirklich alles schon gesehen also alle legendären pokémon und so weiß nicht weiß nicht wie lange der trailer noch mal ging weil da war nicht ein trailer war irgendwie so werbung halt weil auf youtube und oh, ein pokémon abenteuer geht weiter und dann direkt nach einer sekunde sieht schon direkt irgendwie alle legendären pokémon Koronospa, die beiden pferde also was alles sofort gesehen. Also wenn ich über dieses Video schon vorher gestoppt dann hätte, ich mich schon voll voll gespoilert. Oh, warte mal, das Ding ist gesteigend. Ne? Oh Gott, das wird wehtun. Ja, so viel dazu. Wow. Geht mir ganz schön auf die Phrase. Ähm, du bist ja okay. Aber er hat nur fünf Pokémon, ne? Habt hat nur fünf? Ja, okay, noch erdkräfte macht ja das. Ja das hat Intro-Lied. Ja, ich weiß, dass das Peonies kommt. Thema war jetzt ausgewählt habe. So, welche wir waren jetzt alle? Du hast schwebe, ne Boah, Junge, weiß wir gegen was bringt. Gegenstoß. geringe Also eine Sache können wir noch machen. Also da wüsste ich noch was machen könnten. Weiß nicht, ob das jetzt irgendwie lange dauern wird, aber... Besser als nichts, weil sonst wüsste ich gar nicht, was wir noch machen sollen. Also die Karte sagt mir jetzt nicht, dass ich noch irgendwas zu tun habe, also nehme ich meine mit der Story sind wir fertig und sonst ja oh mein Gott dann nix spuckball oh, öh. okay, gott sei Dank sagen black schon mal aus ne? ich möchte ungern irgendwie also nicht Items einsetzen, wenn es geht. Der Typ ist mit seinen Leveln glaube ich schon höher als äh, Delion. Ich, ich weiß nicht, ich tue halt irgendwie um hoch zu leveln. Einige meiner Pokémon, meine Creative Pokémon, also auf Level 100 hochleveln und so. Äh, weiß nicht, ich gucke immer in im Internet nach, was die schnellste Möglichkeit ist irgendwie Pokémon hoch zu leveln. Überall lese ich deiner Raids. Ja, kriegst du Bonbons? Die Bonbons kannst du deinen Pokémon geben, und ja, aber ich finde irgendwie heraus, dass das nicht so schnell geht, weil deine Rates dauern unglaublich lange. Und wenn du irgendwie sechs, äh, wie heißt nicht noch mal glücks hast und den allen deinen Pokémon gibt es, während du irgendwie ja gegen Level 60er und 70er Trainer kämpfst in diesem Turnier, in diesem Champ Cup, dann kriegst du eigentlich schon genug Erfahrungspunkte, finde ich. Also ich finde das geht viel schneller als wenn du deiner die ganze zeit machst weil das dauert einfach unendlich lange immer ich so gefühl natürlich gegen dich habe ich wieder nichts no, dort kehrt wenn dann hier ne ja, verschafft hat und jetzt, ich freue mich nächsten nirgends mal anders immer deiner da kriegst du voll die geilen oh mein gott möchtest gestreichelt werden jetzt nicht Hier bist du sogar schnell das spezialangriff ist maximiert bei dir damit ja, hat er noch irgendwas hat er noch in seinem haupt pokémon ne? gleich eins was meine schokoladen für dich kein zucker schlecken ist Ach, schokolade scherox okay das wird hier glaube nicht dass ich dich kaputt haben kann Boah, wenn ich jetzt noch mein ding hätte, meine knie oh. ja, ich habe noch drei pokémon das geht schon so und eins von denen ist ein flug pokémon ja perfekt sondern nur effektiv sich gerade nein da ja, kommen ja ein sturzflug und du bist weg glaube ich zwar nicht aber mal schauen patroni dürfte ein kind schon patroni bisher stahl ich oh gott das okay überreste und edelsamen komm gleich schon wieder meine ap zurückbekommen er müsste eigentlich tot sein jetzt auch wenn er den angriff lebt egelsamen müsste er ihn eigentlich kaputt hauen können okay alles klar Gut, da wohl herrlich ist heute wieder ein stück stärker worden hut ab und zwar auf jede erdenkliche weise die und ein pokémon kann eben niemand so leicht das wasser erreichen das heißt um hauptsau pot die und die anderen konnten sich mal so richtig ausruhen. stimmt denn sein haupt pokémon ist das hat er irgendwie schon sein kind aufbekommen laut seiner liga karte ob das ist jetzt schon wieder hey Danilo, hallo ich bin noch hier mit dem smart rotom von der neo verbunden oder ja also bei ich dachte schon kurz Hop hat mir die falsche nummer gegeben da fällt mir auf ich habe dir ja selbst noch gar nicht gesagt was ihr wer redet ich bin steleon tut mir leid halt, dass ich dich einfach so aus dem heiter anrufe aber ich habe einen guten grund glaubt mir ich hätte dann nämlich eine wichtige bitte an dich vor allem vom alten und an den jetzigen schirm sozusagen genau erzähle ich dir lieber in person ich warte in score stadion auf dich ja gut cool, ich mache mich sofort auf den Weg und verlauft mich auch nicht versprochen ich glaube der bringt mich irgendwie dahin was ich hier machen wollte verdammt äh ich hätte es voll so tun können als wüsste ich nichts davon aber ich jetzt hier voll überrascht gewesen <lacht> er nee, wusste ich aber schon irgendwie ich habe so einen verdacht was der mir sagen will da habe ich mal kurz hier hochgehalten ne? ich habe hier nichts dagegen und ja ich habe schon so ungefähr für was jetzt kommt das ist aber dann, was ich machen wollte wenn das, das ist also ja gucken wir mal Boah, hat mich doch vom Stadion bitte. Ich bin der champ verdammt. Ich möchte mit einem Helikopter hingeflogen werden oder diesen, nee die benutze ich ja, dieses Kramor-Taxi, ne? was ich hier eigentlich hinfliege? So, ich bin hier. Ja verschwende bloß nicht die Zeit des Champions, hi. Ja, da bist du ja, nero Komm, lass uns auf den Kampfplatz gehen. Da erzähle ich dir, warum ich dich angerufen habe. Bist du bereit? Ja, das klar auf geht's. Alle anderen warten schon ganz gespannt. Einfach so casually Ein Kampfplatz. Okay, oh, komm mal da sind hier los. Hey Danilo, du wurdest also auch er gebeten was was soll das Ganze nur? Was mein Bruder hat dir doch erzählt, worum es geht, oder äh, eigentlich ist mein Lernplan so voll dass ich erst abgelehnt hatte, aber mein Bruder wollte nicht locker lassen. Oh hey, sorry, dass ich einfach so in eure Unterhaltung platze. Hi. Oh, du bist doch so voraus im Master Dojo, oder? Oh, schön, du erinnerst dich an mich, Hoppelein. Dann muss ich ja nicht giftig werden, <lacht> ähm, okay. Ich habe patroniert, seit du mich damals so gnadenlos fertig gemacht hast. Und jetzt bin ich offiziell in der Arena-Leiterin. Ich habe es geschafft. Wahnsinn. Glückwunsch. Ich bin zwar noch in der Unterliga, aber lobt mich ruhig ein bisschen, ja. Das ist denn die Unter Unterliga bei Arena-Leitern. Erster Arena-Leiter oder so. Das ist wirklich toll. Du schaffst es sicher auch noch in die Oberliga. Streng dich nur an. Ach, Hoppy Line. Bei dieser Veranstaltung hier werde ich auch mein Best geben. Darauf kannst du wetten. Jetzt bin ich echt Feuer und Flamme. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Ja. Da gerätst du ja richtig in Fahrt. Was also gut, meine Freunde, tut mir leid, dass ihr warten musstest erstmal danke, ich dass ihr gekommen seid. Noch alle wichtigen Charaktere, was geht? Es erschien mir einfach am passendsten, euch an meine Idee persönlich zu erklären. Hoch waren plötzlich zu so ernst. Äh, steigt ihr der Ruhestand zu Kopf? Das ist genau so ein Voralter her. Ja. Sehr witzig, Roy. Vor allem Zuschauer sind noch da. Hallo, wie ihr wisst, ich habe mich dann ich habe immer daran gearbeitet, auf eigenfaust Faust der allerstärkste zu werden. Aber dann sah ich, wie dann und mein kleiner Bruder Hopp miteinander weiter wetteiferten und dabei immer stärker wurden. Da wurde mir klar, wie schnell man sich weiterentwickeln kann, wenn man einen Rivalen oder einen Freund zur Seite hat. Und da bin ich hier in der Liga die Position von Präsident Rose übernommen. Ab wo liegt mir auch noch eine zweite sache am herzen ich will unser auch wundervoll und noch viel mehr einheizen Sieben zwei gründen habe ich euch heute hergewinnen es gibt eine große ankündigung hiermit gebe ich nämlich den startschuss für die gala für das galastar turnier das Galar Star ja oh, wo nimmt er nur die energie das klingt nach jeder menge arbeit Galas da Turnier dreht sich alles um Teamkämpfe 2 äh, zwei gegen zwei Boah Leute, wer verliert scheit aus, wird euch unter den stärksten Trainern, die euch in den Sinn kommen, euren Partner aus. Feind als Team, eure Kräfte und arbeitet euch bis ins Finale vor. Yeah. Man muss nicht zuschauer alle jetzt hier sein, muss ja nur noch einen Partner für das Turnier finden. Oh, hi. sind echt alle hier cool. Obwohl er jetzt hat sich bei der Eröffnungsrede für das Turnier mal wieder selbst übertroffen, Kopfzerbrechen bald mir aber, dass wir als Duos antreten müssen. und ich denn jetzt auf die Schnelle? Ein Partner, ja? Danilo, wenn du noch allein bist, könnten wir uns zusammen tun. Wie war es? Nein, wenn ich mir wollte, ich hier jeden aussuchen. Ich bin nicht sicher, dass wir uns als Team gut machen will aber du bist du bleibst mal Gegner. Ich will dich unbedingt besiegen. Nein, anscheinend nicht. Ich habe das Gefühl, dass es anstrengend werden könnte, mit dir ein Team zu bilden. Danke, aber nein, danke hat und nachher perfekte Gelegenheit, mein stärk und Beweis zu stellen. Jesus, wird war auch noch ein Partner fürs Turnier. Aber dann, was jetzt du von nicht mit mir zusammen tun? Ja, aber gucken wir mal. Kann ich nur meine Rivalen aus und wie bitte ich soll mit dir zusammen tun? Aber wie soll ich dich dann in die Knie zwingen? Die Auswahl bringen bereits von den eigentlichen Kampf. Man muss einen Partner finden, der die eigenen Schwächen ausgleichen kann. Ich habe bereits einen Partner ausgewählt tut mir leid aber es sieht so aus als seien wir auch dieses mal gegner im kommen habe beschlossen an kate seite zu kämpfen wenn sie unsere wege beim Turnier kreuzen sollten wirst du jede Menge glück brauchen okay also bleibt mir eigentlich nur Hop und äh, mary äh, es würde bestimmt spaß machen, mit dir an ein team zu kämpfen aber ich muss dich enttäuschen ich habe schon ein paar tut mir leid okay so immer Hop oder mary ja natürlich nehmen wir sie Oh, perfekt damit ist alles klar verlieren ist keine option okay wir müssen einfach gewinnen so, du hast ja also für einem partner entschieden sehr schön dann werde ich dich gleich für das turnier ein augenblick So alle teams wurden nun ordnungsgemäß registriert wer ist also dein partner ein. ja okay seid ihr bereit ja jetzt schon dann bringe ich euch gleich zum kampfplatz so was haben wir denn hier alles fragezeichen fragezeichen okay Okay, jetzt hat alles so geskriptet. Hier wieder jetzt hier abläuft. Hm. So vor, peony. Peony? Ne, ist peony und weiter. der ganz unten ist, ist auf jeden Fall die Leon und noch irgendjemand. Ich überlege gerade, wer fehlen hier. der Leon und hopp, da wird auch cool gewesen. Hier treten wir zwar als Team an, aber das ändert nichts daran, dass wir auch Rivalen sind. Ich werde dir nichts nachstehen. Okay nach jetzt kann man hier sogar nachgucken Das konnte man vorher nicht glaube ich da kann ich wenigstens meine alten klamotten anziehen wie ich jetzt hier an ab er wird mich schon irgendwie freuen In runde 1 Heizen nun die folgenden beiden Duos die stimmung am stadion an daniel und mary gegen Jaro und kate ich hoffe die sind nicht zu überlevelt alle oh, hier wir stehen gleich im ersten kampf den team des champs gegen gebracht was soll das ja. Du kannst doch nicht jetzt schon den Mut verlieren. Wenn wir zwei zusammenarbeiten, kommt so schnell niemand gegen uns an. Du hast recht. Ich werde allein zeigen, was ich drauf habe. Und von mir kriegt die wahre Stärke des Spikefort-Stadions zu sehen. Wenn wir an einen Strang ziehen, werden wir das hier schon meistern. das ist klar, cool. Wir haben beste Rivalen in unserem Team. Kann auch noch gut werden. Das ist klar, cool. Ich glaub, die sind nicht voll überlevelt hier <lacht> geil stimmt hat ja auch ein äh, wasser was ist ein echter segen für meinen pokémon die sind gut runter wenn jedes feuer löschen ist ein fans pokémon gefährlich werden könnten so, Level 72 oh gott das wird wehtun. So, ich fange natürlich an mit auerrad gegen ihn ja yeah? alter alter oh, warte mal ich habe jetzt einen oh, mein gott wir kriegen ja voll auf die fresse warte mal ich kann all meine pokémon er nee, kann nicht sein was nee. hat der draußen blackwing gut flug ja, mit einem schlag erledige ich, ich krieg die krise Dann auch weiter ist abgelaufen, erfolg, ja du sagst stark aus. Jetzt bist du schneller. Gibt es jetzt nicht? Okay, Mogel und Dings, wir haben Priorität, glaube ich. Ich glaube, ich muss mal Punkt mal ein paar Bonbons gehen, damit die Wesens hier so auf dem Level irgendwie sind. Die Arena-Reiter. Oder ich hole mal komplett pokémon mal raus. Dann haben wir ja keine Chance. Gott verdammt. Ich ging voll auf die Fresse! Was sind da nur drei Kämpfe, ne? Ein, zwei, ja, müssen drei Kämpfe sein, ne? Ja. Also meine Stadt gewinnen Doppelkämpfe müssen eigentlich mal von einen trainer alle pokémon kaputt hauen ne? soll jetzt habe ich aber links raus hat sowieso abläuft so, so. Hm. nichts effektiv ja mein tango ist weg und macht meinen pokémon groß äh. ich habe leider nicht die gigantamax max version von kramer jetzt habe ich allgemein von vielen Pokémon nicht nicht optimiert habe habe. Dina düse aber man hat gewonnen schottet und ziemlich sicher hätte ich auch so geschafft aber was soll's. hau weg Okay, wir levelmäßig noch ein bisschen hier. Ist da auch was. Gott. Ah, da ja den nicht kennen. Ey. Ja, und ich habe mich hoch. Und da ich da habe, habe ich noch mehr AP. Die hochleiten werden. Okay, Weg mit dich. ein bisschen geschieht dann hat ich hier dynamics einsätze wir dürfen dabei den ab können die dann jetzt auch beide dynamics einsetzen ich, ja, ich habe so gefühlt ich würde verlieren wenn ich das nicht schaffen äh, machen würde Und dynamics muss ding weg das hat die ja paralyse bitte nein mich Kannst du das eigentlich wagen? So, da einzug kann man noch. Mehr. Also wenn Jaro jetzt irgendwie dynamax einsetzt, dann können wir jetzt sein muss, werde ich hier Wurzeln schlagen, um für meine Freunde zu gewinnen. Der Apfel, auch den mit der dynamax mehr, oder? Wird er keine dynamax phänomen auslösen? So, ich hau dich weg. Giganter Dynamax, wir fahren jetzt die Früchte unserer harten Arbeit ein. Warum damit sollte wir mit meiner Team-Zusammensetzung jetzt ein bisschen mehr Gedanken machen? Kann ich eigentlich Pokémon jetzt nach auswechseln von meinen Dings aus von meinen. C aus, das kann man glaube ich in normalen Champ Cup nicht machen. Oh, nein, das ding überlebt sogar noch. Los, Euro jetzt irgendwas eingehen. Das wie auf den los ja, Wesen ist das kaputt. Wir also gewinnen wir mal auf jeden Fall. aber Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie sechs Pokémon einsetzen kann. Diesen Kampf wäre ein bisschen unfair, glaube ich weil hat schon nach drei irgendwie sein Dings ausgeholt sein, sein giganter Max Dingen, so, ich kann doch irgendwie durch fünf Pokémon auswählen, das hat mich irgendwie, was nicht, verwirrt. So Giganta Max, ein einzelner Tropfen kann das überall aufbringen, um euch untergehen zu lassen. jetzt schon wieder so einen krassen Blick drauf. okay das ding ist weg mit ähm, dem wahrscheinlich auch mit kehrt wenn es schon kaputt hauen aber machen wir mal lieber auch immer sicher weil die brocken die erstmal weggehauen. Oh aber ich hoffe wenn die leon welcher ganz offensichtlich ja am ende kommt hoffe der ist nicht irgendwie was auf level 80 also weil dann kriegen wir echt probleme wenn da voll umfährt irgendwie in der ersten gegner so einen riesigen sprung gemacht hat damals mache ich jetzt gegen das ding noch mal ein verkehrt wende dieser flor raus steht jetzt auch irgendwie hier steht auch nichts irgendwie von ja du darfst du noch so und so viel pokémon einsetzen kann ich wortwörtlich sechs pokémon einsetzen Hellsgrab. damit ich viel bringen gegen mich ja. so lange das ding weg jawohl gut gemacht Mary. okay okay zwar war Team, team ich hätte gerne als aussieber auf meinen feldern wir ah. wurden beide einfach weggespült ohne und eine menge geld ich war kein kraut gewachsen geht euch gibt auch in der nächsten runde alles okay wenn aber Papella und hopp haben verloren 100 oh, fragezeichen du auch verloren Ah, das ist ein bisschen doof vor vorrat auch verloren kommt schon ja, mac und Cider. Na wer glaube ich ja ja ein guter lied ne? aber das ist ein bisschen blöd ich hätte gern gewusst wer die fragezeichen leute waren nicht schlechter nero ist jetzt noch ein kampf sollte jeden klar sein dass wir ein super Team abgeben. aber ich habe vielleicht so eine vermutung also einer ist auf jeden fall die leon muss die leon sein kann er kann es doch eigentlich nicht gewesen sein, weil er hat verloren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hier leben wir, erleben hier. Sie erleben ja Kampfspaß am laufenden Bann. Und zwei steht für euch die folgende Dos gegenüber Daniel und Mary gegen Mac und Hi. Das ist die ideale Konstellation, um allen unsere Stärke zu zeigen. Ja, an unseren Gegnern gibt es hier nichts aussetzen ich werde mit Leib und Seele danach stehen den, Sieger, den Sieg zu erringen, zusammen bilden wir einen Felsen, der nicht so leicht zu zerbrechen ist. Der Typ Kampf liegt mir nicht so. Kann ich dir das überlassen? Danero? ich wollte mich eigentlich um die Gesteins-Pokémon auf mein Kümmern und werfen wir beide unsere Pokébälle. Okay, okay. Also, meine Vermutung ist, ein sein ist delion und allein weil so vorher schon hier vorkommt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass. Maastricht der zweite sein könnte, das wäre ein krasses Team. Geleon und Maastricht, ne? also peony kommt ja auch hier vor mit unseren Reinharten. Äh, Statt äh, ne, irgendwas mit Steine, keine Ahnung, mit seiner Joto-Pose sind die beiden Schwertexklusive. arena leiter Merke ich gerade, irgendwann ging alle. Geht ich merke gerade potrot potrot schaffen wir doch locker kaputt geht auch nicht gegen meine ich würde sagen ob oh gott das ding ist flug gerade das war der um was jetzt gegen das ding ein das wäre nicht schlecht ne Am ja Potrot muss ich mir keine sorgen machen potrot hat ist nicht so stark ich meine das hält unglaublich viel aus aber wird mir nichts an Schaden machen glaube ich ja ich bin Gift, das bringt nichts aura rat bitte gegen Dings Rassadero der nein das Potrot noch ein bisschen am Leben Potrott macht nichts da siehst du diesen Schaden da bringt nichts dabei dafür Echt krass, ne? Delion und maastricht in ein Team. Das sind die wahrscheinlich stärksten Trainer hier. Oh cool, kommt beide damit treffen Okay, ich habe ich jetzt gerade. jetzt weg, ne? oh nein, das war's. Ja, dann war's es mal Aber natürlich kann man nicht sehen, wer diese beiden Fragezeichen sind. Das finde ich ein bisschen doof. Hätte ich doch lieber irgendwie hat gescriptet das gewünscht. Oh Gott, die sind beide tot gewesen. Ja, es kann nur einer überleben. Gewinnen ne? können wir dann potenziell noch kämpfen? Peony und Kabo waren noch übrig. Ne? Noch irgendjemand, ich habe über gegen die Fragezeichen gekämpft. Komm schon ich möchte jetzt nicht noch mal extra irgendwie ein paar aufnehmen, um herauszufinden, wer diese beiden sind, weil nicht das da ist auch wieder so eine sache wie mit den links wie mit dem deiner raids halt im ne? deiner nest dann, dann mache ich das und dann gewinnen die fragezeichen schon wieder nicht dann habe ich wieder einen halbstündigen fahrt wo halt ja wo ich nichts vorzeigen kann weil halt ja die äh, rng sage ich mal nicht auf meine seite war also die randomness des spiels also wird, wird wahrscheinlich ein ewiges rätsel sein diese beiden Fragezeichen sind, aber ich nehme jetzt mal sehr stark an es sind es sind äh, de Leon und maastricht es waren beide champions wenn ich mich nicht erinnere ne? wieso gehst du nicht auf das das war sehr effektiv das ist vierfach effektiv sogar am schauen oh mein Gott, warum bin ich eigentlich langsam als das Ich war auch von Anfang an langsamer als ding ja, als Legios. Merke ich gerade. Oh nein. Ja. Ja, ja du ist auf jeden Fall im nächsten Zug kaputt. Oh Gott dich nehme ich mir noch mit hier, okay. also bis wir uns einen Kampf-Pokémon stellen. Ich habe noch Dings, sie Oh, da war's. Ja, eine seele bringen wir eigentlich sehr gut. Die -Kurs ist ist wahrscheinlich gegen beide oder geht auf beide ne? ich irre. und sei da setzen Kampf-Pokémon ein. Also wird er doch weiter für tief sein. Sollt ihr euch lieber konzentrieren, denn ich nutze jeden Unaufmerksamkeit geladen los aus. Macho Ei. So. Alles klar. Man ja, darauf habe ich gewartet. So, was will ich wohl eher? Will ich jetzt auf beide losgehen mit Zauberschein oder will ich auf einen losgehen und den jeden jedenfalls hauen glaube ich will eher das machen ne? ich habe auch dings Psychokinese. ich habe ein psychofeld glaube ich ja komm erst ja, klar ja äh, kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät die Meldung, aber er wird wahrscheinlich der letzte Partner sein wenn jetzt hier nichts mehr danach kommt vom Pokémon Schwert, also weiß ich nicht. Hm, hm, hm, hm, hm. Oh, Gott. oh Gott! Warte mal, die hat nicht links eingesetzt merkt gerade. Nein, nicht Abschlag, du. Mein Expertengurt. <lacht> Und das. Na, ich habe übrigens meinen Shiny Silebrim. Mein auch immer die vorentwicklung noch mal habe ich zum silber entwickelt entwickeln und komplett trainiert muss ich noch level 100 erreichen aber sonst eigentlich fertig sei da hat jetzt kein pokémon mehr das ist meine typische strategie halten ne? einfach ein, ein team erstmal kaputt hauen gott oh no gott wird nicht gut so du musst es eigentlich aufgehen oder mein Sandsturm erhöht zahlverteidigung von stein pokémon und so aber trotzdem so Jetzt war züche fällt jetzt wieder nebelfeld Entscheid nicht noch mal so und auch gott ich merke wir jetzt so eine stein pokémon ein dagegen habe ich nichts Oh. So, aber auch immer jetzt kommt das bebet ich brauche nur eine fallgrube um euch zu besiegen obwohl oh, kriegt die jetzt unter cabo oder hat der boden hoch Mann? den hat Okay. aber oh, wenn ich dieser florian eintauschen dann bist du sowas von weg mit äh, erdkräfte los und cabo an dir bei sich jeder die zähne aus macht sie fertig naja das bezweifle ich heiße steine sind glaube ich ein bisschen einfacher zu zerbeißen nee. ein bisschen einfacher drauf weiß okay Und da finde ich aber schon hätten sie ein bisschen irgendwie hier lassen können wenn schneller als das. Ich jetzt nicht gedacht weil sie ist unglaublich hm. okay, da zu okay, tschüss. Ah. Oh, sogar überlebt aber jetzt kommt der sandsturm und oh, gott sei dank der sandsturm ist weg okay dann überleben hat sogar noch verschwenden wir noch ein zug von dir nicht mal an hm. ich würde mit beiden nicht so viel schaden machen so kommen ja dann aber ich glück habe ist jetzt paralysiert kannst du nichts machen jawohl <lacht> Strategien ja ne? nehme ich an das, ist nicht... das ist noch mal paralysiert Ach, aber egal das wirst du wenigstens wieder kleiner so Ähm, obwohl das ding ist auch feuer ne? ja kommt mit aber wird und komm. Brax, komm. schon klappen komm rex komm jetzt auch trainiert er überlebt schon er wird auch schneller sein als das teil wenn sie bringt schon schneller ist als das teil dann wird er auf jeden fall auch schneller sein also ja bist das du bist, ist tot. Wo? Ah, ja paralyse ja Noch langsamer 75 mit Little Mary, so wir solchen Stein steinerten zusammen hat rechts von uns wohl noch nicht. Ich werde gut und geist straffer und mit meinen Tränen noch mal von vorn beginnen. also wäre doch jetzt eine super Gelegenheit gewesen, hier die Schild äh, Arena Leiter auch noch hier reinzubringen. Oder wir drücken euch den Daumen für das große Finale. Außer diese beiden Fragezeichen sind die Ness und Roy. Okay, ich kenne nicht mal die Gegner, die ich haben will. Endlich sind wir im Finale, aber Roy und mein Bruder werden es uns sicherlich leicht machen. Du weißt mittlerweile, dass du dich voll auf mich verlassen kannst. Ja, also vertrau mir auf geht's. Oder hat er damit zu tun, dass ich sie am Anfang gewählt habe? Ne? Roy und Ness, das heißt, ich weiß nicht, was Roy noch mal als erstes einsetzt. Also Mit sie kann ich glaube ich nicht viel falsch machen am Anfang, weil Unlicht und äh, Drache Gut, wird schon klappen. Außer die kommen jetzt mit Level 80 Pokémon. Nur so um die Ecke. auch der schönste Kampf, muss einmal enden. Sehr verehrte Zuschauer, so kommen wir nun ohne Umschauffe zum großen Finale mit dem folgenden Kontrahenten Daniel und Mary gegen Ness und Roy. Dann und Mary, das wird ein harter Kampf. Das ist die perfekte Gelegenheit für dich am eigenen leib des verfahren was die aktuelle Arenaleiter für Spike vor drauf hat, Bruder Herz. Das weiß ich doch schon längst, aber ich bin immer noch dein großer Bruder. der <lacht> hat er denn jetzt rausgezogen. <lacht> okay, Schwesterchen, hier kommt eine lange Ich werde mich nicht zurückhalten. Ich hätte ja lieber gegen De leon gewonnen. Wenn wir dafür gegen die beiden antreten, kann ich damit leben, dass er nicht hier ist. Los, der Nero zusammen schnappen wir uns den Sieg. Ich fasse mich auf dich, Daniel. Wenn leon und Maastricht echt die beiden Fragezeichen sind, dann war es ja peinlich, dass die in der ersten Runde ausgestiegen sind. Okay, jetzt haben wir wieder das -Cup Thema. Ich habe gedacht, es kommt irgendwie das Ding. Ja. Das Thema von Ness. Ja. da und und ich sind als Kombo echt fies, doch gegen viel sind die Chancen recht mies ich weiter lässt. in der zwischenzeit werde ich den nötigen schaden austeilen Was ist weiter am schreien Okay, Roy wird glaube ich ein bisschen schwieriger so jetzt mache ich aber hier Zauberschein auf beide ja wirklich was oh, wird aber schaden machen lässt Unlicht. und nicht jetzt Gift und da ja, kommt versuchen mal Sandsturm. okay der setzt es jetzt das ein ah, verdammt jetzt wird er wahrscheinlich überleben. Spezialverteidigung gut ist auch okay Okay, Wollte schon sagen, geht nicht auf die Weltra, ist Immun dagegen. Also, oh Gott. ja, okay, ja, das ist nicht schlimm. Allgemein nicht aus. Ja, warum auch das wie ich kaputt haben, dadurch Schaden austeilen kann. Ne? Oh Gott, jawohl. Na ja, gut, er ist mal schneller. Ne? Jawohl. Ich habe gedacht morpeko ist sowieso schneller also wäre es sowieso drauf gegangen okay, gut mir ist aufgefallen toxin gibt es gar nicht als tm oder tp in diesem spiel und der echt mies ist ne? äh. weil weiß ich nicht so ähm macht beide ein bisschen schaden ne? die wälder schon mal weg dann ich hätte sich auf chinese gegen links einsetzen können aber ja okay so geht' es natürlich auch verdammt nicht sich Chinesen einsetzen sollen Aber stimmt ja auch rat ist ja jetzt unlicht ne? okay verhöhler konzentrieren sich gar nicht auf mich finde ich gut ja. Aber trotzdem schon gemacht, finde ich. eigentlich hey, Toxin ist so eins, so irgendwie ein richtiger Standardangriff hier. Vor allem für so Pokémon, irgendwie die irgendwie, weiß also ich nicht, nicht direkt angreifen. Also ja, weiß ich nicht. Wir sind doof. So. Hm ich überlege gerade ich halt eine dinge erstmal mal kaputt hauen oder ich glaube beide ich gebe auch beide das ist doch das beste was man machen kann eigentlich so in team kämpfen ne? ich glaube es reflex danach weg spätestens durch den sandstrauch ich habe so das gefühl oh Gott. okay ich habe nicht gut ich habe das gefühl dass äh, dingens hier sitzt nee. ich dachte setzt als äh, regentanz ein oder so aber nö. Dann Zauberschein. ich Glück bist du dadurch kaputt. Ne. Ne, wirst du gegangen, Ich sollte halt eigentlich wissen, ich habe mir auch letztens eins hoch trainiert. Seht mal, wie gut ich in dem Spiel bin, ne? So. Okay, finde ich gut. Wir haben schon drei Pokémon kaputt gauen, ne? Oh Gott, sollte mal die bis einsetzen. Nicht hoch zu ein, das wird bestimmt was bringen. Ihr kommt mein letzter Song. Schreibt ihn euch hinter die Ohren und tragt ihn im Herzen. Oh. marika Dax. Da kannst du deiner Max werden. Larikan. Dunkelklaue. Das wird... Was? Ach ja, neutral. Ich habe schon gedacht, dass ich das nicht mal rauskriege. Pumpe wie kannst du damit die ganze Zeit treffen. irgendwann okay, irgendwas weg, Icey. Ja. Jawohl, Gut gemacht. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Duraludon, äh, Duraludon. Äh, was jetzt gegen Duraludon? Nein. Man hat Nest mal draußen, Barikadax, ne? Äh, äh... auch drauf an, wer jetzt hier deiner Maximiert, ne? Hmm, ich warte war gerade. mal Also zusammen, weil du willst gewinnen und allen zeigen, dass du erst davon galar bist. Ist gar nicht mal so schwach, also ich würde es nicht überraschen. Kann ich deiner Max bin ich glaube, ja, würde sagen, nicht, aber anscheinend doch. ja Dann kommen wir einfach mit deiner Brand um die Ecke und der Sandsturm hier mal eigentlich weggehen. Und dann haben nochmal dual am weg. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier ein bisschen schwieriger kaputt Boom. Um, um um Da kommt der Riesenbox oh Gott. Ich merke gerade, ich habe den keine Dynamax-Bombons gegeben. Der hat nicht doppelte AP. Was ist da? Keiner dynamax mit So also langweilig. Ja, ah. Überlebt noch. das kommt Iro e Mach irgendwas gegen den. Dual du oder nicht schneller? Oh Gott! wow er hat ein abgibt den gewonnen schottet hat ist mit von Mol verteidigung den nehme ich jetzt mal an gegen seinen Konter angriffen also was ne? ja die Oh ehrlich wachsen bis zum himmel hinauf auf und zerstampft ihre siegeschancen Du hast wahrscheinlich nur noch 10 HP oder so, das bringt's doch jetzt echt nicht mehr. denn? Das heißt, bist ein nicht schneller als ich. Boah, tut er jetzt hier all unsere Zeit verschwenden. Ich trinke mal kurz ein Stück während meinen gegen den fertig machen. Ne? Ich hab da ja nichts dagegen. Ja, genau so habe ich mir halt vorgestellt. <lacht> Gut gemacht. Nächster Champion von Gala. Meine Damen und Herren. Ich bin ganz heiser vom vielen Schreien. Der Kampf hat mich einfach so christen Ehrlich gesagt, auch schon ein bisschen heiser, obwohl ich... Das ist das erste, was ich heute aufnehme. Ich mag zwar den Verlierer sein, aber ich habe bis zum Ende nicht aufgeben Das reicht mir. So. Ja, mal gewonnen. Das war ein genialer Kampf. Das eine Mal überlasse ich euch den Platz im Rampenlicht. Es ist soweit, das Ergebnis des Finals steht fest. Es war der absolute Wahnsinn. Vielen Dank an euch, Champ und Deleon. Ich habe auch einen Namen. Das waren großartige Kämpfe. Oh, schaut euch dann an! Hey. die ihr das? Die Stimmen der Zuschauer, die ihre Gefühle herausschreien. Ihre Begeisterung ist euer Verdienst. Euer Kampf hat unglaublich mitgerissen. Gleichzeitig ist damit auch das Turnier, das ganz Galat zum Beb gemacht hat beendet. Ehrlich gesagt stimmt es mich etwas traurig, dass der Spaß schon vorbei ist. Deswegen bleibt mir nur noch eins zu tun. Ich öffne hiermit das dauerhafte galastaturnier turnier oh. Kriegen noch mehr Kämpfe zu sehen? diesem turnier können zweier Teams beliebig oft gegeneinander antreten. Steht auch dabei frei, ob ihr wiederholt mit demselben Partner antreten oder stattdessen einen neuen Wählt. Es wird eine kunterbunte Mischung der stärksten Trainer Galas. So könnt ihr beim nächsten Mal alle Male danach voll aufdrehen. Solange es Pokémon und Trainer gibt, die nach den Sternen greifen und Zuschauer die Nerven auf einem Kampf zu sehen bekommen möchten. Solange wird auch dieses Turnier fortstehen noch in 1000 Jahren, ja, bis in eine Ewigkeit. Damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und mache die Bühne frei für die Maximizer. los, rock die Arena. Ja, super geil. Kommen jetzt Credits oder was? Oh, tatsächlich. Also nehme ich jetzt mal an, wir sind auch hiermit fertig, ne? Also wir sind jetzt mit dem zweiten Ziel dann auch fertig. Was bedeutet, wir sind jetzt echt fertig. Und ja, ich könnte natürlich theoretisch das Star-Turnier wieder machen und euch irgendwie zeigen, wie diese beiden Fragezeichen sind. Aber Bin mir ziemlich sicher es sind Delion und maastricht weißt du, was Gucken wir halt mal ganz schnell nach <lacht> ja, solange jetzt nicht irgendwie ein trainer oder so da vorkommt aus dem früheren Spiel oder so glaube ich nicht dass ich mir aber vor kann ne? äh, pokémon schwert dann haben wir es auch hier gelöst dann lasse ich euch hier nicht irgendwie im dunkeln für den rest des, des lebens so wir waren jetzt noch äh, letzten trainer ich hatte nie herausfinden können ne? okay Hät da bestimmt hier irgendwo was angezeigt weil ihr alles mmh. im ersten beschein des galar und jetzt könnt ihr in einem partner zwischen einer regel der der die erwähnen. erwähnt ne, das stimmt doch gar nicht indem wir die expedition in den äh, schnee land erlegt habt die hauptgeschichte abgeschlossen hat werdet ihr von dem zum galast äh, star turnier ins score city eingeladen ja, diesen frei zwischen allen retter halt, doch gar nicht ja, okay. nach dem ersten Kampf in der Arena können ihr partner zunächst nur ja Kate und hopp auswählen das stimmt irgendwie da steht irgendwie man kann von anfang an alle auswählen aber ich konnte nur hop auswählen jeden erfolgreich bestimmten Turnier kommen jedoch zwei neue mögliche Partner hinzu. In der Reihenfolge, in dem man in der Geschichte des Spiels gegen sie angetreten ist. Von 15 Turniere gewonnen tauchen zudem Schwerthold und Schildrich auf, die sich ab dem Zeitpunkt ebenfalls als Partner für das Last star Turnier auswählen lassen. Insgesamt können damit so folgende Charaktere als Partner benutzt werden: Hop, Yaro, Kate, Cabo, Seider, bzw. Neo, Papella, Betis Meg bzw. Mel. Mary, nestroy Roy, Delion, Saverio, das ist der Rivale in Schild, in dem, äh, hier, Rüstungs DLC. Maastricht, Peony, Schwerthold und Schildrich, also ja, Maastricht. Also die beiden Fragezeichen können dann ja eigentlich nur Maastricht und Delion sein, weil diese beiden Schwerthold und schildrich typen die kommen ja erst nach 15 Turnieren, also ja. Kann jetzt ja eigentlich dann nur die beiden sein. ich will mal gucken welches level dingens de leon und maastricht gewesen wären ja Deleon leon der 80 ja das wäre ein bisschen härter gewesen äh, Sephora wäre level 68 und 70 gewesen aber ja voll schwach was mit Hop? war irgendwie so auf dem gleichen level wie die leon fast nee, 69 und 70 watt ja okay, ja ja okay macht Sinn. Er ist dann schwächer als alle anderen. Boah. Peony wäre auch dabei gewesen Level 70. Also der war immer der Stärkste gewesen, ne? wäre jetzt, der hatte nur Level 80er Pokémon gehabt. Oh Gott, der wäre auch schwierig gewesen. Okay, jetzt haben wir das auch erledigt. Äh, das Geheimnis löst meine ich und ja, habe mir schon gedacht also. Einfach raus, war ich jetzt auch nicht ne? so schwer, meine ich. Und ja, gut, einmal das erledigt. In der Zeit hätte ich vielleicht irgendwie so mein Fazit geben können ne? über das Spiel, über die als und so, aber ist auch noch nicht zu spät. Also, ja, gut, ja, ich würde sagen, wir sind dann auch fertig. Diese Dynamics Abenteuer werde ich jetzt auch nicht aufnehmen und weiß, was da gucken wir auch direkt nach. <lacht> Ja, wenn ich das auch gelüftet habe, ne? Pokémon Schwert Crown Tunra Post Game ist voll professionell. Ne? Hier ist eine Belohnung. Oh, was kriege ich denn? Turnierset, du hast eine Million Poké als Siegespräche erhalten. Eine starke Leistung hat offenbar weiteren Trainer Lust darauf gemacht, dir ein Team zu bilden. oder no. Oh, der Champ, von mir gibt es auch einen super, nein, hyper herzlichen Glückwunsch. Wenn ich deinen Auftritt so mitgenommen, habe, möchte ich dir das hier als Belohnung schenken. Flottbälle, belle cool. Ich hoffe, bald wieder begrüßen zu dürfen Ach, guck mal als ah, da wird auch jeder irgendwie angezeigt mit dem ich schon sieg gemacht habe ne? wahrscheinlich glaube ich keine belohnung zu geben wenn ich irgendwie mit bestimmten partnern hier gewinne oder also habe ich jetzt nichts gelesen äh er hat legenden info x ne? notiz X lösen. Das muss ihr tun. Wenn ihr das Bild ganz genau... ist genau das Ding hier im Weg. Geht aber weg. Wenn ihr das Bild ganz genau unter die Loop nehmen. könnt ihr eine Cross ne Necross beim Portal. Irgendwas. Das ist jetzt eine blöde Werbung, genau da über den Text, was voll dämlich. Ist was war das, was noch? der als EP Alles ist super, welches Taschenmonster hier am Ende des Dynamics Abenteuer herausfordern dürft, so dass die Aufgabe sich äh, durchaus in die Länge ziehen kann. Ja, und darauf habe ich halt keinen Bock. Äh, äh, äh, äh, äh. Oh, gar nicht. man kriegt ein pflaster und ein Ultraball. Ich habe schon genug irgendwie, um irgendwie ein Ding hier freischalten zu können. Ein äh, Fähigkeitenpflaster, schon so viele Dinger. Mhm. Und ultra Ultrabestien kann man auch erfangen, ja, habe ich doch gesagt. Also ist nicht so direkt ein Spoiler, aber ich das schon herausgefunden habe von alleine. Also ja. So, ich gucke mir jetzt noch mal Turnierset an. Ich nehm, also Turnierset, ich nehme es mal das 100 war jetzt ein Ding, ne? Hm, cool, auch nicht schlecht. Ein Gewand aus reinsten Gold. Okay, ich bleibe bei Standard, aber. Ja, gut, dann sind wir ja fertig, ne? Dann haben wir alles hier erledigt. Wir haben herausgefunden, was hier die ganzen anderen Sachen sind. Das ist mir einfach ein bisschen zu zeitaufwendig. Ja, dann sitze ich da eine Stunde lang, macht so ein blödes dynamax abenteuer und macht dann irgendwie fünf Mal hintereinander und habe immer noch nicht irgendwie das gefunden, was ich haben will. Und ja, da kann ich halt nicht manipulieren. Da ist halt ein bisschen dämlich dann so zum Aufnehmen, wenn ich streamen würde. Dann würde ich das vielleicht machen, aber ja, mache ich nicht dann kann ich hier, weil ich nicht so lange machen, bis wir halt irgendwann finden und ja, aber das bringt halt nichts, wie langsam Silber ist. So in dem Fall heißt das dann, es war's mit Pokémon Schwert wahrscheinlich äh, auf ewig, weil sich weil neue DLCs sind nicht angekündigt und ja, ob irgendwie noch eins kommt, weiß ich auch nicht. Also ja könnte wahrscheinlich der letzte part von pokémon schwert sein außer irgendwann kommen noch mal die aber ja, bis jetzt gibt es davon noch keine nachrichten ne? also ja dann sind wir fertig hier, ne? wir haben alle pokémon gefangen zweimal ne dreimal sogar wir haben also nicht alles andere wichtige erledigt und ja mein fazit zu zum dlc vom spiel allgemein habe ich schon glaube ich mein fazit damals gegeben Weiß also nicht, ja, ich weiß nicht, wie teuer die Nummer TLC war. Ich glaube, so 15 oder 10 Euro. Ne? Ich glaube, man muss ja beide DLCs gleichzeitig kaufen. Und ähm, ja, das macht mir ein bisschen zu gruselig. Man muss ja beide DLCs gleichzeitig kaufen. Ich glaube, die haben so 25 Euro gekostet. Heißt, so hier ist jetzt war so 12 Euro. Also, ja. Was will man erwarten? Man kriegt neue Pokémon, man kriegt so ein bisschen mehr Story, <lacht> ein paar Sachen, die irgendwie ja das Leben einfacher machen. Das DLC hat sich irgendwie so angefühlt, als wenn du irgendwie von, äh, wenn er irgendwie weiß ich nicht, du spielst ein kostenloses Spiel und wenn du die DLCs holst, hast du mehr oder weniger ein bisschen Geld reingepumpt in dem Spiel. So, so hat es das irgendwie so angefühlt. Ich meine. Ich habe ganz offensichtlich ein bisschen Geld hereingepumpt, weil ich die DLCs halt gekauft habe. Also ja, ist klar, dass ich Geld reingepackt habe in dem Spiel. Aber... Ähm... Weiß nicht. Beginst du mal aufwendig, die ganze Zeit zu bewegen. Warum drehst du dich die ganze Zeit um? Und... Ja, ich habe ganz offensichtlich natürlich Geld reingepackt. Also dementsprechend habe ich auch ein paar Vorteile bekommen. Weiß ich nicht. Das ist irgendwie... Zum Beispiel hier die Dynamax-Abenteuer. Da kriegst du ja diese Ärzte, die du dann wieder für andere Sachen ausgehen kannst. Wie äh, Pflaster und Fähigkeiten, -Kapseln und so. Und dann kriegst du halt einfacher, weil die Dynamax-Abenteuer halt mehr geben. Oder im rüstungs DLC Da war zum Beispiel so, dass äh, was ausgraben kannst. Ne? Also du hast Dynamaits gemacht danach hast du irgendwie rüstungserz freigeschaltet hat rüstungserz konzern in watt umwandeln und watt konzern wieder in was anderes umwandeln also es hat immer so ein paar kleine sachen gemacht die irgendwie so das vorbereiten ja nach dem Postgame und so ein bisschen ja vorangetrieben hat, ein bisschen schneller gemacht hat beschleunigt und so ungefähr fit die, die jetzt an also du hast das ist, das ist als würzigen down ist irgendwie von äh, normalen Jagdpass auf Elite Jagdpass irgendwie umsteigen. So hat sich halt irgendwie so ein bisschen angefühlt. Du hast so ein paar mehr Sachen, die du jetzt hast und ein paar andere hilfreiche Sachen, die, die Sachen beschleunigen, ihr sehen. Die Shiny äh, wie heißt das noch mal Pinnadel? Shiny pinner ist das auf Englisch, ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißt. Und ja, das erhöht halt deine Chance Shiny Pokémon zu treffen dauerhaft. Was auch ein kleiner Luxus ist, also ja und ja sonst also nicht Story eine Ahnung was will man eigentlich erwarten also, das ist jetzt nicht ein absolutes Meisterwerk an der Story aber es reicht doch für Pokémon also voll viele Leute habe ich gehört beschweren sich über einige Sachen über diesen Spiel dann irgendwie weil nicht Game Freak am Anfang irgendwie so was gesagt hat wie ja wir können nicht alle Pokémon hier reinpacken und so und ja dann kommt auf einmal ein DLC oder zwei wo du dann auf einmal noch mehr hast und ja da fühlen sich einige irgendwie so ein bisschen belogen und ja mehr macht das nichts ich passe mich gerne immer in den regionen und dem pokémon an also ich muss nicht jedes pokémon unter der sonne wieder haben also ein paar gibt es natürlich die ich mir auch zurückwünschen würde aber was, was soll man machen ist doch mein gott kein weltuntergang ähm, eine sache die ich auch irgendwie schade finde ist du hast ja diese dynamics abenteuer und Du triffst ja mehr oder weniger jedes legendäre pokémon unter der sonne ne? und ich fand die haben irgendwie nicht die chance genutzt irgendwie jeden legendären pokémon ihr eigenes kampfthema jetzt zurückzugeben also du gehst ins dynamax abenteuer und du hast irgendwie das gleiche lied was du irgendwie hörst wenn der normale dynamax äh, raids machst was du dann, wenn du schon eine Menge von denen gemacht hast, schon eine Million mal gehört hast, und dann geht es in das legendäre Nest, tritt irgendwie gegen rei oder so an. Und du hast immer noch diese stinknormale Musik, ne? anstatt den irgendwie weiß ich nicht sein Kampfthema aus äh, Rubin und Saphir oder Omega Rubin Alpha Saphir zu geben oder die Alga sein persönliches Thema oder so das eigene Thema, und das sind eine Menge Lieder. Dat das äh, ist mir bewusst und jeder programmieren und also was die werden wahrscheinlich nicht alle reinpassen in äh, in dem Spiel aber das haben die damals in Pokémon schwarz und weiß und so auch schon gemacht also da konnte ja auch fast alle legendären Pokémon irgendwie per Wend oder irgendwie so was äh, begegnen und jedes legendäre Pokémon hatte dann kam dann mit seinem persönlichen Kampfthema an oder dann gab es dieses dieses Champion, der nee nicht Champion, ja, doch Champion Turnier oder irgendwie so was im Schwarz und Weiß. zwei da konnte irgendwie so ein Turnier spielen am Ende des Spiels, wurde halt gegen frühere Trainer und Arena-Leiter und Champions aus früheren Spielen antreten. konntest und die sind halt alle mit ihren eigenen Kampfthemen gekommen. Und weil ich das war für Nintendo DS und jetzt haben wir hier eine Switch. Pokémon achte generation und da können wir noch nicht sagen, dass die das nicht jetzt hier auf eine Next Generation Konsole drauf packen können. Aber damals auf dem Nintendo, DS, ist, weißt du, wie cool werden das gewesen, wenn jetzt hier jedes legendäre Pokémon irgendwie äh, sein eigenen Kampfthema kommt. Du kämpfst gegen Graudern Kyogre, dann hast du so, den, aber nein, du hast irgendwie nur diese stinknormale blöde Deiner, deiner, deiner Raid. Äh. Musikthema hatte schon eine Million mal gehört, hast <lacht> und ja, das fand ich hätten so ruhig reinpacken können. Ich meine, komm schon Leute, und ja, sonst fällt mir jetzt aber auch nichts ein. Also, pff, paar Pokémon hätte ich mir doch schon gerne gewünscht. Hier Traunfugel, nur ja, Best Pokémon w wurde immer noch nicht hinzugefügt. Ja. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch was. Ne? Vielleicht kommt ja. Noch ein DLC irgendwann oder noch ein Erweiterungspass. Ich weiß nicht, wenn eins kommt, werde ich es natürlich spielen und weitermachen. Meine Story-Pokémon hier, die lasse ich einfach hier so, weil nicht, wie sie sind, die fasse ich gar nicht mal an. Und ja, competitive trainieren werde ich natürlich auch wieder ein bisschen was. Vielleicht werde ich mal so ein paar Online-Kämpfe irgendwie machen und reinstellen. Hätte ich eigentlich schon Lust, aber mir macht eigentlich schon das trainieren der pokémon an sich schon laune also weiß ich nicht macht das reicht mir eigentlich schon wo ich auch die gerne benutzen würde und ja gut ich finde jetzt habe ich alles gesagt was ich sagen wollte und ja das war dann für von pokémon schild wie gesagt wenn irgendwie ein DLC rauskommt, dann tackeln wir das natürlich auch an und ja weiß ich nicht ansonsten wird das hier erstmal beendet fürs erste und fürs erste ich habe jetzt dreimal fürs erste gesagt ja in dem Sinne sage ich dann danke schön fürs Zuschauen ich hoffe euch hat, hat das Projekt Spaß gemacht wenn ja hinterlasst doch bitte ein Like ein Abo oder ein Kommentar das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen und ja in dem Sinne tschüss bis zum nächsten Part oder bis zum nächsten Projekt bye bye no, warte Bye-bye.